Herzlich willkommen zu. Hallo und willkommen zu meinem Abo-Special. Danke an über 120 Abonnenten und auch danke an den NDR-Doc, die mich auch abonniert haben und meinen, dass ich ihre Videos nicht benutzen dürfte, da YouTube Kacke ein eigenständiges Werk ist, auf Grundlage eines anderen. Nach dem Urheberrechtsgesetz Paragraph 24 Absatz 1 ist erlaubt und somit kann ich eure Videos benutzen Mittel deutscher Rundfunk. Dann viel Satz, hier Schnenschen. Urheberrechte verletzt. Und da hat der Bundesgerichtshof schon mal im Jahre 2016 was zugesagt. Da ging es um die Parodie ähm, des Fotos einer Schauspielerin und der Bundesgerichtshof hat gesagt, wenn das Ursprungsvideo so sehr in den Hintergrund tritt, dass seine Wesenszüge verblassen und man einen thematischen Abstand zum Ursprungswerk hat, dann kann man auch Videos, kleinste Videoschnipsel, Fotos, verwenden und die dann entsprechend parodieren. Und bei gut gemachter YouTube-Kacke ist das der Fall. Da tritt das Ursprungsvideo so in den Hintergrund, weil es einen komplett neuen Zusammenhang bekommt, einen lustigen neuen Zusammenhang, dass ich schon davon ausgehe, dass man das als Parodie bezeichnen kann, die dann im Sinne des Urheberrechtsgesetzes und der Meinungsfreiheit erlaubt sein müsste. Let's go. Konflikt zwischen Konrefter und einer Uder droht Konrefter jetzt mit einem Militäreinsatz. Präsident Konrefter bekam vom Parlament die Ermächtigung, zusätzliche Udern in das Nachbarland zu entsenden. Bitte acht, bitte komm, dann geht ab mich nicht zu, nicht mal an Mef, Mef. Ich erkläre euch den Fick aus Anna Sicht, Anna Fick aus dem Jungs, an acht mit acht, ein Es geht um Udenleben, meine Familie hat Sitz mit Udi, Putin, und Knacht. Panzer, Die in mein Land einfahren, Du siehst Tote von meinen Eiern und tun mein wie Ukraine, wer, wer, wo, treibt, wer, wer, wer, tun Gott, Kraft, wer, bitte Gott, leg die Hände um meine Da, da, da, da, da, da, da, da, Ein, ein, ein, ein. Jo mein, mein. Ich glaube, ich könnte, Kannst du ja. <lacht> oh, nee, da kommen schon wieder die Geier Geier, ja. Geier, ja. ja, ja. Ich war sechs Monate, ich Ich war sechs, als ich gefiegt wurde und bin das nicht einem Ich wollte meinen Fiekern im Urlaub dann schießen erben Ich bin mein erstmal ein Ich liebe Ich erzähle euch was ich euch erzähle Ich erzähle euch was ich mit deinen Türkei gemacht habe Und ist er geflogen Zuerst sind wir von Deutschland nach Istanbul geflogen und von Istanbul nach Deutschland. Da wohnen wir. Unter einem das war wunderschön. Ich habe viel geguckt. Dort gab es viele. Mo Mo Mo o Lo. Ich habe viele Bekannte in Do -Do. Der Vater, meine Mutter, das kannte als meine Oma und ein paar ich Was von ein Dorf habe ich und gesammelt. Hat mega Spaß gemacht und war anstrengend. Oberkörper ich hab ein deutliches Schlimmes von der App gezogen. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr meine Mutter Mut und Das war's auch mit meiner Höhme. Hallo, ich hab hier viel Hallo, hallo, hallo. Aufgrund meiner Faulheit und Magie, ich hab eingeführt und einen eingeführt Eindruck jetzt nicht, ich möchte nämlich Diensten. Heute geht ab. Ich komme. Heute geht es ab nach. Inzwischen. Moin Ufus, dich nüssen nicht. Ich nee. nee. warte gerade auf den YouTuber-Gefühl. Okay Leute, ich bin jetzt angekommen und ich bin gerade ich mal. Warum? Warum? Dieser ganz spielten Ufus. Abends Arbeit macht drei mit einer Koffer, die namens Folf kennen. Ich bin Alkonfisch und wir setzen uns seit 2000 Jahren für den Erhalt der Blick-Mehrer. Und wir ran wieder durch was am Time. Welcher YouTuber würde mir also mir lassen, wenn wir uns nichts reingezogen haben? Ich werde. Besuchen. Hallo! Ich brauche braunes Puder. Du bist zum Glück nicht gerade klein. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin jetzt gekommen. Ich liebe das. Was ist mit deinem Kopf? Ach du Scheiße. Der bricht Kohldampf. Ich werde dieses Baby essen. Ich werde diesen YouTuber Delfin zubereiten. Der bricht Kohldampf. Und essen. Schmeckt ein bisschen nüssig irgendwie, gell? Daumen Puder. Mein Name ist Chach. Ich bin Mit zahlreichen Verab- und Informationsmaterialien erreichen wir reich und werden reich in Deutschland. erreicht. Besonders am Herzen. Mir kann sie Die neue Ich spreche jetzt. Ich kann nicht sehen. Jetzt spreche ich auf mein Wohl. Jetzt Wir als Eltern können jeden Tag die Kleinsten doch Innerhalb von unten stellt sie das Lady in einer auf den Kopf. Also seit einigen Teufeln ist die Mutter Kuchen hängen geblieben. Mir hat sogar eine e mail eine E-Mail geschrieben, weil sie den Mutter Kuchen gegessen hat und krank geworden ist. Das les das ist, dass ihm nach einem Schuss noch gegeben haben. Also ehrlich jetzt, ich krieg hier die Schuss von einem Sohn, weil saune mu mu ist. Machst du kurz Zeit? Verstehst klasse is. Alla's klasse saß. klasse las. wackenstein stein Alter, wo ist denn dieser Scheiß Alter, Alter, Oh, ich hab's schon auf Ich würde wer Sie haben gefragt, wo denn bei der Pute der Koch reinkommt. Ich Was dann? Wir begleiten den Senilenstart Ihres Kinds mit der Karte, die mitwächst, im besten fuff nennt, bei Magenta 1 und 1 kostenlos. So. Ich bin Pep Schmutz und die Pep Schmutz. Das ist mein kleiner Bruder. So. I am a dictator. Das ist Mama Schutz Und das ist Papa Schmutz. <lacht> Zeit für den. Ho-Lo-Boot. Ich liebe Jesus. Mama Wutz hat Das Gras. Heute backen wir und lecken. Kack. Zuerst hole ich mich ein und der Hund. Zuerst kommt das Back in die Schüssel. <lacht> Nun kommt ein Ei hinzu. Dann das Wipst. Dann darf ich Granden ab. Mama Wutz und Papa Wutz Kinn sehen sich heute Abend aus. Oma und Opa Wutz passen auf die Kinder auf. Hallo. Mal sehen, was es im Fernsehen gibt. Die ist eine außergewöhnliche Rose. <lacht> Oma oh, Peps, Ihr solltet doch längst schlafen. Weißt du noch das weißt du noch das Spiel wo du ganz ganz hoch in die Luft drauf wirfst? <lacht> Ui. Ui. <lacht>